Hallo, in diesem Video will ich euch Projekt Nummer 7 des Cosmos Baukasten Easy Electro-Coding zeigen. Ich habe schon hier die Schaltung aufgebaut. Von vorigen Projekten wird ihr erkennen, die grüne Diode sie ist wieder zwischen Digital Output D10 und 0 Volt an, an, äh, verbunden. Ja, Wie ihr seht, haben wir diese Dreiknopfleiste äh, an 0 Volt angeschlossen und so weil sie mit der Leitleiste mit fünf Drückknöpfen verbunden ist, so ist auch hier eine Verbindung zu 0 Volt. Ja. Und als neue Bausteine, die wir in diesem Experiment benutzen werden, haben wir einen Widerstand, ja. das ist ein Widerstand von 10 Kilo Ohm und auch einen Druckknopf, hier oben, der an, am, an, am an anderen Ende des, äh, Widerstandes verbunden ist und am anderen Ende ist es mit dieser Leitleiste mit zwei Druckknöpfen an 5 Volt angeschlossen, ja. Also hier haben wir ja immer 5 Volt. Aber wenn ich den Taster nicht drücke, ist keinen, äh, kann kein Strom hier von oben nach unten fließen. Es kann nur Strom fließen, wenn ich den Taster drücke. Ja? Also wenn ich den Taster nicht drücke, kann auch, äh, weil seht ihr hier, der Taster und der Widerstand sind einer nach dem anderen äh, geschaltet. Und das heißt eine Serienschaltung. Ja? Und wenn hier kein Strom fließen kann, dann fließt auch kein Strom durch den Widerstand und der Spannungsabfall ist von 0 Volt. Also, wenn ich den Taster nicht drücke, haben wir auch 0 Volt hier. Und mit diesem Kabel, mit ähm, diesem Draht, das eine, eine einen Druckknopf hat, an dem Ende äh, eine Spitze hat, können wir an jeder der ähm, Ausgänge oder Eingänge des äh, Arduino, des Mikrocontrollers, können wir es ähm, äh, verbinden. Ja? Weil, äh, wie ihr seht, haben wir die Digital 2, D2 Eingang nirgends. Außen, ja, als Druckknopf ist er nicht vorhanden, wie, wie ihr euch vergewissern könnt, wenn ihr es anschaut, alle die Druckknöpfe, die wir hier am Gehäuse des Arduino haben. Ja? Also hier haben wir 0 Volt, dann D9, D10 und D11 ja? und hier oben 5 Volt und dann A0. Das haben wir noch nicht benutzt. Das ist ein analoger Eingang, den wir in, in nächste Projekte auch benutzen werden. Ja? Also, weil, weil ich sagen will, wenn ich hier nicht den äh, Druckknopf drücke, dann kann durch den Widerstand kein Strom fließen und wir haben hier 0 Volt und der digitale Eingang D2 wird 0 sein. Wenn ich es drücke, äh, ist es wie eine Leitung, also wie ein, ein, eine Leitleiste. Und wir haben 5 Volt hier, 5 Volt hier, also in einer Leitleiste. Alle Drückneffen haben dieselbe Spannung. Wenn wir hier 5 Volt haben, haben wir auch hier 5 Volt. Und wenn ich den Druck in den Knopf drücke, dann haben wir auch hier 5 Volt. Weil, wenn ich den Knopf drücke, ist das wie eine Leitleiste, ja. Wenn ich den Druckknopf nicht drücke, ist, ist das wie, ah, ist es offen. Es, es, es ist, ob es keine, keinen Druckknopf da. Dieser Baustein ist, wäre dasselbe, dass ich ihn hier nicht habe. Und deswegen ist das dann, hier haben wir auch 0 Volt hier. So, das ist äh, wichtig für den Programm, den wir jetzt erstellen werden, damit äh, also die Idee ist, der Ziel ist, dass wir den grünen LED zum Leuchten bringen, wenn ich den... Während ich den äh, Knopf drücke, ja, und wenn ich es loslasse, dann soll die, die, LED, äh, die LED nicht leuchten. Und wie immer fangen wir das Programm hier in Steuerung, ja, wenn äh, die Fahne angeklickt wird, dann was will ich machen? Also ich will, dass sich das fortlaufend äh, äh, das Programm dasselbe macht. Ja, deswegen werde ich hier wiederhole fortlaufen. Was soll man hier? Äh, fortlaufend äh, wiederholen. Also der Mikrocontroller soll fühlen, wenn, wenn ich den, den den Knopf gedrückt habe, den Taster gedrückt habe, ja. Und so haben wir hier äh, eine was ein Wahrheitsblock genannt wird falls sonst ja und den stecken wir hier hinein er soll wieder fortlaufend äh, fühlen ob ich den Taster drücke oder nicht drücke ja. dann gehen wir hier zur Bewegung und rechts, hier ist eine Lücke, rechts von Falz. Dann stelle ich eine Frage. Ist Sensor, also der Taster, gepresst, also gedrückt? Sensor Digital 2, ja. Hier können wir auch wählen, wie er Digital 3 oder Digital 2, aber wie gesagt, ist dieses mit dem roten Draht zu zu der Digital 2-Bin äh, eingebunden, verbunden. So, und jetzt, wenn das wahr ist, dann wird sich mh, den Befehl, dass ich hier, äh, dass ich hier stellen will. Und wenn es falsch ist, sonst dann will, wird das Befehl ausgeführt, dass ich hier unten einstelle. Und weil, weil ich, äh, was ich will, ist das, wenn ich den Taster drücke, dass es, das Leucht, die grüne Leuchtdiode leuchtet. Also, weil die Leuchtdiode auf digital 10 ist, wähle ich 10 und, und wenn ich, und wenn es falsch ist, dass ich, den äh, Digital 2 äh, Sensor äh, drücke, dann will ich, dass der ähm, Leuchtdiode nicht leuchtet, also Digital 10 auf Off. Ja, und jetzt werde ich hier oben anklicken, um den Programm zu starten und mal sehen jetzt wie wir gesagt haben leuchtet die Diode nicht aber wenn ich hier drücke und während ich drücke da da leuchtet die Diode wenn ich loslasse dann hm, leuchtet die Diode nicht und und das wiederholt sich fortlaufend weil das Programm ja so gemacht ist sieh dir so der Mikrocontroller fühlt, ob ich drücke oder nicht drücke und automatisch äh, macht er, ja, dass die Diode leuchtet oder dass sich die Diode auslöscht. Ja. Und ja, das war das siebente Projekt. Seht ihr, die, die, die Programme und die Schaltungen werden immer ein bisschen komplizierter, aber es ist trotzdem einfach, findet ihr nicht, mit ähm, äh, dieser druck auf technik zu Schaltungen zu, aufzubauen und auch mit scratch für Arduino programme zu erstellen. Das ist ja ganz einfach und wenn ihr ein bisschen mehr ähm, übt, äh, dann werdet ihr auch euch selber neue Schaltungen oder neue Programme erstellen können und wie eure Kreativität wird sich hundertprozentig steigern. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie immer äh, bis nächste Video. Tschüss.